Beste Heizung. Was ist die beste Heizung für mich? Dazu habe ich den Spezialisten Herrn Johann Beuer von heizkostenrebell.com eingeladen. Herzlich willkommen. Danke, servus. Was ist die beste Heizung für mich? Ja, die beste Heizung für dich bestimmst eigentlich nicht du, sondern die beste Heizung für dich ist die, die dein Haus am besten wärmt. Damit muss man ein paar Sachen beachten. Erstens, wie ist das Haus konstituiert? Ist eine Dämmung drauf oder keine Dämmung drauf? Stammt das aus der Nachkriegszeit? Ist es ein Holzhaus? Ist es ein ja, mit dünnen Mauern ausgestattetes Haus oder eher dicke Mauern, so mit 80 cm ausgestattet? Das ist ganz entscheidend, wenn man nach der Heizung sucht. Denn es gibt in einem älteren Gebäude, wo man heute eine Renovierung macht, immer wieder Themen, die mit Feuchtigkeit zu tun haben, wo man nicht einfach sagen kann, gut, ich mache jetzt da so eine Dämmung drauf von 20 cm, dann passt es schon, dann passt da meistens gar nichts, weil die Feuchtigkeit, die heute zwangsweise in der Wand drin ist, die macht sich dann bemerkbar. Da muss man ganz enorm aufpassen. Also was würdest du mir vorschlagen? Ich würde dir vorschlagen, dass du ganz einfach mal Gedanken machst, wie dein Haus aufgebaut ist. Das heißt, welche Wände sind vorhanden und dann kommen wir ein bisschen in die Materie rein, dass wir da sehr schnell zur Infrarotheizung kommen, weil sie wirklich sehr preisgünstig ist, weil sie wenig kostet, wenn sie richtig eingesetzt wird und mit einer Photovoltaik natürlich unschlagbar günstig wird. Und du hast noch einen weiteren Vorteil dann mit dabei. Dieser weitere Vorteil, den du hast, ist, der Schimmel, den du sonst immer in jeder dieser Wohnungen hast, fast hast, ja, es kommt nicht über zum Vorschein, aber der Schimmel, der ist wirklich dann erledigt, wenn wir darüber sprechen. Gut, dann sage ich, herzlichen Dank, danke für die Informationen. Mehr Informationen gibt es dazu auf heizkostenrebell.com. Genau, nicht nur auf Heizkostenrebell, sondern auch auf meiner originalen Homepage Haus- infrarotheizung.com gibt es im blog jede menge informationen wie man eine heizung am besten aussucht nämlich wirklich das sind nicht sie sondern das ist ihr gebäude und ihr verhalten in dem gebäude wenn sie ein hallengebäude haben oder ein bürogebäude oder ein wohngebäude das sind einfach unterschiedliche nutzungen die berücksichtigt werden müssen und da kann man nicht alles über einen kamm scheren und deshalb diese Videos und Informationen dort wieder zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank, danke dir nochmal. Bitte gerne.